Hallo zusammen, ich bin Vanessa und zeige euch heute in der Stiftung Pflegezentren Gemeinde Art, was eine Fachfrau Hauswirtschaft alles so macht. Kommt mit! Die Tätigkeiten von meinem Beruf sind die Zimmerreinigung, die wir Alltag machen. In der Wäscherei tun wir Tischtücher wie auch Bettbezüge und die Kleider zusammenlegen. Im Service tut man viel Getränk servieren und die Kassen bedienen. Und einen kleinen Teil verbringt man auch im Büro. Die Stiftung gefällt mir das Familiäre, was wir hier haben und dass alle miteinander per Du sind. Das Schöne an meiner Lehre ist, dass sie sehr vielfältig ist und dass es einem nie langweilig wird. Die Stiftung ist an einem zentralen, schönen Ort, direkt am See und gute Öfenverbindungen hat man auch. Unsere Häuser haben ganz viel Charme und viele Brühe dahinter stecken. Ich bin gut im Haus aufgenommen worden und habe einmal in der Woche einen Lernnachmittag mit der Berufsbildnerin. Nach der Lehre hat man die Möglichkeit sich auf einen Bereich zu spezialisieren und mit Weiterbildungen weiterzukommen. Wenn euch der Einblick in die Lehre als Fachfrau Hauswirtschaft gefallen hat, bewerbt euch jetzt.